Zum krönenden Abschluss sehen wir uns in diesem Video an, wie Sie Ihr eigenes Modell mit Transkribus Lite trainieren können. Wie bereits erklärt, kann Transkribus die verschiedensten Handschriften erkennen und transkribieren. Damit dies funktioniert, braucht es die bereits beschriebenen Modelle. Viele solcher Modelle sind bereits als öffentliche Modelle zur freien Verwendung verfügbar. Transkribus gibt Ihnen aber auch die Möglichkeit, selbst Modelle zu trainieren – genau für jene Handschriften, mit denen Sie arbeiten. Das Ziel für die trainierten Modelle ist dabei, möglichst wenig Fehler bei der Transkription einer bestimmten Art von Dokumenten zu machen. Als Faustregel gilt, am besten funktioniert ein speziell auf das zu verarbeitende Material trainiertes Modell, also ein selbsttrainiertes Modell. Von Vorteil ist dabei, wenn Ihre Dokumente möglichst homogen sind, sprich von derselben Person geschrieben wurden oder aus einer bestimmten Zeit stammen. Um das Modelltraining anzuwenden, müssen Sie zunächst Ihre Dokumente, auf die Sie das Modell trainieren möchten, hochladen. Sie können nun entweder eine Layout-Analyse durchführen und die Dokumente komplett händisch transkribieren oder Sie lassen zunächst einmal ein öffentliches Modell Ihr Material erkennen und korrigieren anschließend die Fehler, die dabei entstanden sind. Auf diese Weise werden Sie in vielen Fällen schneller die gewünschte Menge an Trainingsmaterial erzeugen können. Manuell transkribierte oder sauber korrigierte Texte, bei denen so wenig Fehler wie möglich enthalten sind, stellen die Grundlage für das Training Ihres Modells dar. Wir empfehlen Ihnen, die Transkription von 10.000 bis 20.000 Wörtern händisch durchzuführen, um ein gut funktionierendes Modell zu trainieren. Bei der Erstellung der Trainingsdaten sollten Sie darauf achten, die Transkription möglichst fehlerfrei zu erstellen. Denn haben sich bei den Trainingsdaten Fehler eingeschlichen, so hat dies auch Auswirkungen auf das trainierte Modell. Problematisch wird es vor allem dann, wenn Sie einen Fehler mehrmals machen, also wiederholen. Diesen Fehler wird sich das Modell dann auch zu eigen machen. Kurz gesagt, je besser die Trainingsdaten, auch Ground Truth genannt, desto besser das Modell. Haben Sie eine ausreichende Menge an Trainingsmaterial beisammen, können Sie auch schon mit dem Training loslegen. Wenn Sie sich in einer Collection befinden, können Sie nun über das Seitenleistenmenü den Trainingsdialog starten. Hier müssen Sie zunächst den Namen Ihres Modells festlegen und eine Beschreibung hinzufügen. Wenn das Modell nur für Ihren persönlichen Gebrauch ist, kann diese auch kürzer ausfallen. Sollten Sie jedoch planen, ein Modell zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen, sollten Sie Ihre Trainingsdaten hier etwas ausführlicher beschreiben. Außerdem müssen Sie hier auch noch die Sprache für Ihr Modell festlegen. Sie können auch mehrere Sprachen festlegen, wenn Ihr Material mehr als eine Sprache umfasst. Im nächsten Schritt wählen Sie die Seiten aus, die Sie in Ihren Trainingsdatensatz aufnehmen möchten. Sie können alle Seiten eines Dokuments zum Trainingsset hinzufügen, indem Sie bei dem Dokument vorne einen Haken setzen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, einzelne Seiten auszuwählen, indem Sie auf das Pluszeichen links neben einem Dokument klicken und in der aufgeklappten Liste die Seiten auswählen, die Sie für das Training verwenden möchten. Im dritten Schritt wird das Validierungsset festgelegt. Während des Trainingsprozesses wird ein Validierungsset von Dokumentenseiten benötigt, das nicht für das Training des Modells verwendet wird. Diese Testseiten werden verwendet, um die Genauigkeit Ihres Modells zu beurteilen. Wir empfehlen, dass Sie mindestens eine Testseite für jeweils 50 bis 100 Seiten Ihres Trainingssets auswählen. Die Seiten in Ihrem Validierungsset sollten repräsentativ für die Dokumente in Ihrer Sammlung sein. Sollten Sie also vielfältiges Material transkribieren, versuchen Sie auch die Validierungsseiten ähnlich vielseitig zu gestalten, um eine aussagekräftige Evaluation Ihres Modells zu ermöglichen. Um Seiten zum Validierungsset hinzuzufügen, folgen Sie demselben Prozess wie für das Trainingsset. Zusätzlich haben Sie hier die Option, das Validierungsset automatisch auswählen zu lassen, indem Sie die Auswahl auf automatisch stellen und einen Prozentsatz des Trainingssets für die Validierung festlegen. Im letzten Schritt können Sie schließlich die getroffenen Einstellungen nochmals ansehen und gegebenenfalls anpassen. Außerdem stehen für fortgeschrittene AnwenderInnen noch weitere Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Sind Sie mit allem zufrieden, können Sie das Training starten. Den Fortschritt Ihres Trainings können Sie wieder in der Jobstabelle kontrollieren. Bitte beachten Sie, dass das Training in Abhängigkeit der Trainingsmenge von wenigen Minuten bis zu mehreren Tagen dauern kann. Während der Trainingsprozess läuft, können Sie an Ihren Dokumenten in Transkribus parallel weiterarbeiten und das Programm auch schließen, ohne dass der Prozess unterbrochen wird. Alle Prozesse, für die Sie in Transkribus einen Job gestartet haben, laufen auf den Transkribus-Servern und somit unabhängig von der Anwendung auf Ihrem Computer. Alle Jobs können stets über das Jobsfenster überwacht werden. Sobald das Training abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung. Nach Abschluss des Trainings ist das neue Modell in Ihrer Sammlung verfügbar und Sie können dieses ganz einfach bei der Texterkennung einsetzen. Sobald Sie den Texterkennungsdialog geöffnet haben, können Sie ganz einfach von alle Modelle auf meine Modelle umstellen und schon sehen Sie Ihr eigenes Modell. Und damit sind wir am Ende angelangt. Jetzt können Sie mit Transkribus Lite historische Texte digitalisieren. Machen wir zusammen die Geschichte erlebbar.